Entschuldigung, ich habe eine ganz kurze Frage. Haben Sie Angst vor Altersarmut? Ähm, nein. <lacht> ähm, warum nicht? Weil ich denke, dass ich privat relativ gut abgesichert bin. Das heißt, Sie müssen auch privat dafür sorgen und trauen nicht, dass äh, durch das allgemeine Rentensystem, durch eine Rentebank und ähnlich, dass das vom Staat abgesichert werden kann. Nein, das haut nicht mehr hin, leider. <lacht> Am 17. findet eine große Demo in Dortmund statt zu diesem Thema. Glauben Sie, dass äh, wenn man auf die Straße geht, um die Politik da aufmerksam zu machen, macht das Sinn? Sollte man da hingehen oder. Also man kann natürlich da gerne versuchen, was zu unternehmen, was dass wirklich, wirklich ein Gehör findet, ganz einfach. Danke Ihnen für diese Meinung. Schönen Tag noch. Am 17. wird hier in Dortmund eine große Demo stattfinden zum Thema Altersarmut. Glaubst du, das ist sinnvoll? Ja, sinnvoll ist es schon, weil die Politik ja die sich auf die Reihe kriegt. Ne? Okay, also nochmal Rentendemo. 17.07.17 17 Uhr. 17.07.17 17 Uhr. Eine Rentendemo, eine Anti-Armuts-Demo oder wie nennt man das Ding? Demo gegen Altersarmut. Genau, also wir Demo, Altersarmut. wir wollen keine Altersarmut. Also Leute, kommt, aus, kommt in die Hufe, aus die Startlöcher und los geht's. Ladet ein, wen ihr kennt, wen ihr wollt und kommt vorbei, weil es betrifft uns alle, glaube ich. Viel Spaß, danke. Ähm, glauben Sie denn, dass solche Demos sinnvoll sind, um auf dieses Problem aufmerksam zu machen und die Politik zum Handeln zu bewegen? Ich denke schon. Schauen Sie. Wenn wir politisch und auch sozial dieses angehen, dann kommt so ein Effekt sicherlich zustande, wie es in Kairo geschehen ist.